erste Tag eines neuen Miteinanders und es wird keine vergangenheitsbezogene Taktik oder ähnliches geben. Wir stehen zu dem gemeinsamen Miteinander, das wir vor der Wahl gefordert haben und hoffen, das Gemeinsamte <lacht> aller Parteien künftig in den Vorderst Vordergrund stellen zu können. Allen Parteien den Zugang zu den Gemeindemedien zu ermöglichen, die Erhaltser Gehaltserhöhung für den Vorstand zurückzunehmen und alle Parteien in Veranstaltungen einzubeziehen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Damit diese Einbeziehung nicht nur eine Ankündigung bleibt, äh, lade ich die SPÖ als traditionellen Veranstalter des mai hier hiermit ein, einen Festtrainer zu benennen und gemeinsam mit allen Vorstandsmitgliedern und Fraktionsführern die Begrüßung durch, für, durchzuführen. Bei der Erstellung der Ausschüsse haben wir versucht, ein erstes Zeichen zu setzen und auch hier möchte ich alle Parteien einladen, bis zu konstituierenden Sitzungen äh, Vorschläge für die Vorsitzenden zu machen, denn es ist in unserem Interesse auch hier, eine Durchmischung aller Parteien zu leben und um von Anfang an ein Zeichen zu setzen, dass wir gemeinsam arbeiten wollen. Diese neue Situation ist für uns alle nicht einfach. Ich bitte euch, das gemeinsam jetzt in den Vordergrund zu stellen, damit wir die nächste Periode gemeinsam arbeiten können. Danke, wünsche einen schönen Abend.